Das Rasenmähen ist eine beliebte Tätigkeit, besonders während der warmen Jahreszeit. Es ist eine Möglichkeit, den Garten sauber und ordentlich zu halten und gleichzeitig an der frischen Luft zu sein. Bevor Sie mit dem Mähen beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass der Rasen trocken genug ist, um gemäht zu werden. Wenn es nass ist, können die Messer des Meers das Gras beschädigen und es kann zu unebenem Schnitt führen. Außerdem kann das Mähen auf nassem Rasen gefährlich sein, da die Rutschgefahr erhöht ist. Es ist auch wichtig, den Mäh vor der Verwendung aufzufüllen und zu überprüfen, ob alle Teile und Sicherheitsvorkehrungen funktionieren. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Mähen immer geeignete Kleidung und Schuhe tragen und halten Sie Ihre Kinder und Haustiere von der Arbeitsfläche fern. Beim Mähen sollten Sie darauf achten, dass Sie den Rasen gleichmäßig und in geraden Bahnen mähen, um ein sauberes Aussehen zu erreichen. Es ist auch empfehlenswert, den Mäher regelmäßig auszuschalten und das Gras aufzusammeln, um Verstopfungen zu vermeiden und den Mäher am Laufen zu halten. Wenn Sie mit dem Mähen fertig sind, sollten Sie den Mäher gründlich reinigen und warten, damit er für das nächste Mal bereit ist. Mit ein wenig Aufwand und Sorgfalt können Sie einen schönen Rasen schaffen und gleichzeitig eine angenehme Zeit im Freien verbringen.